Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved wi Heute anlässlich der neulichen Verkündung von Virgin Galactus Holding Incorporation von der amerikanischen Luft- bzw. Raumfahrtsbehörde, wo die Erlaubnis zum Fliegen gegeben wurde, und dann dementsprechend heute mit einer kurzen Analyse zum noch jungen Raumfahrt-Tourismusunternehmen. Infolge der erfreulichen Nachricht schnellte der Aktienkurs am Freitag natürlich wie eine Rakete in die Höhe. Wie hoch kann der Kurs noch steigen, bis sich die Börsenbewertung von der Schwerkraft einer realistischen und fairen Bewertung löst? Diese Frage erläutere ich in diesem Video zusammen mit vielen weiteren interessanten Hintergrundfakten zum Unternehmen. Falls du also Aktionär bist oder ein Investment in Erwägung ziehst, bleib dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Die Erinnerungshistorie des Unternehmens geht zurück bis ins Jahr 2004, in welchem das Privatunternehmen Virgin Galactus vom britischen Unternehmen Sir Richard Branson und dem US-amerikanischen Ingenieur Bert Rutan gegründet wurde und das Privatunternehmen Virgin Galactus ist heute Teil der gleichnamigen Virgin Galactus Holding. Ziel der Gründung im Jahr 2004 war es, suborbitale Raumflüge sowohl im Sinne des Weltraumtourismus als auch im Sinne von wissenschaftlichen Missionen kostengünstig anzubieten. Und heute, fast 17 Jahre später, hat Virgin Galactis nun die Genehmigung von der US-Luftverkehrsbehörde FAA erteilt bekommen, Touristen an die Weltraumgrenze zu befördern und ihn sechs Minuten lang in den Genuss der Schwerkraft zu bringen. Grundlage für die Genehmigung war die Auswertung des Testfluges des Virgin Raumflugzeuges VSS Unity im vergangenen Monat, bei dem zwei Testpiloten erfolgreich an die Grenze zum Orbit geflogen und anschließend erfolgreich gelandet worden waren. Bevor ich näher auf den Ablauf eines Fluges und die technischen Aspekte eingehe, insbesondere darauf, warum suborbitale Flüge deutlich günstiger zu realisieren sind als orbitale Flüge, möchte ich vorerst noch einen Blick in die Vergangenheit werfen und einen Überblick darüber geben, warum es so lange gedauert hat, bis Virgin Galactus die Genehmigung erhalten hat und welche dramatischen Ereignisse Virgin Galactus und alle Beteiligten auf ihren Weg zum kommerziellen Weltraumtourismus bisher hinnehmen mussten. Denn nach der Gründung im Jahr 2004 kam sie im Jahr 2005 bereits zum ersten nennenswerten Meilenstein des Unternehmens, als im Dezember 2005 ein Abkommen mit dem US-Bundesstaat New Mexico zum Bau eines Weltraumbahnhofs geschlossen wurde. Dieser ist stationiert im Süden des Bundesstaates und hat... Ja, 200 Millionen US-Dollar gekostet und eröffnet wurde der sogenannte Spaceport America im Oktober 2011. Im gleichen Jahr erfolgte auch der Beginn der Entwicklung des Trägerflugzeugs White Knight 2 und dem Raumschiffmodell Spaceship 2, welches mit dem Namen Virgin Spaceship getauft wurde. Und im Laufe der Entwicklung kam es dann zum ersten Desaster, als im Zuge ja, eines Triebwerktests, drei Mitarbeiter getötet wurden, als ein b stickstoffmonoxidtank bei einem SpaceShip-2-Triebwerktest explodierte. Und während diesem Test waren halt die Mitarbeiter in einem einfachen Zaun stationiert, haben das beobachtet und da war leider kein ausreichender Schutz vor umfliegenden Splittern vorhanden. Und der genaue Grund für den Unfall wurde nie veröffentlicht. Allerdings wurde das Unternehmen wegen den gegen Gegensicherheitsvorschriften damals zu einer Geldstrafe verurteilt. Und am 31. Oktober 2014 stützte dann der Spaceship 2 Prototyp VSS Enterprise bei einem Testflug ab. Der Pilot Peter Siebold, der konnte sich zum Glück noch, wenn auch schwer verletzt, per Fallschirm retten. Copilot Mike Elsbury kam leider ums Leben und Grund für den Absturz war das Luftbremssystem äh, des Spaceship 2 welches zu früh eingesetzt wurde und infolgedessen brach das Flugzeug in der Luft auseinander. Ja, warum erwähne ich diese tragischen Vorfälle, die ja nun schon einige Jahre zurückliegen? Sie zeigen meiner Meinung nach, was für ein schwieriges und gefährliches Unterfangen die Entwicklung von Raumschiffen sowie das Praktizieren von Raumflügen ist, wenn auch nur suborbital. Und dementsprechend sollte man nie vergessen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls jederzeit vorhanden ist, wenngleich sie heute deutlich geringer ist und was ein tragisches Unglück für eine ja, Für ein Flugzeug oder Raumschiff hinsichtlich seiner Existenz und Nutzungswillen bedeutet, haben die Concorde oder das Space Shuttle ja in der Vergangenheit gezeigt. Sollte es Virgin Galactus allerdings nachweisbar gelingen, suborbitale Flüge zu einem so sicheren Unterfangen zu machen, wie es heutzutage zum Beispiel mit normalen Passasi äh, Passagierflugzeugen ist, äh, so würde ich einfach mal sagen, ist das Unternehmen definitiv derzeit seinen aktuellen Preis wert, wenn dementsprechend auch die Kapazitäten für die Anzahl der Passagiere gegeben ist. Mit derzeit nur einem Trägerflugzeug vom Modell White Knight 2, benannt mit dem... VMS, benannt nach VMS Eve und einem Raumschiff vom Typ Spaceship 2, benannt mit VSS Unity. Ähm, hat man natürlich keine so große Flugzeugflotte und sollte da mal was schief gehen, ist man natürlich äh, ja aufgeflogen, mehr oder weniger. Und die mangelnde Größe dieser Flugflotte soll sich allerdings ändern bzw. wird schon geändert, denn derzeit befinden sich laut Investor Relations zwei weitere Spaceship Two Raumschiffe als auch ein weiteres Trägerflugzeug vom Typ White Knight 2 im Bau bzw. im Test. Und bevor ich darauf eingehen möchte, wie viel Virgin Galactus mit einem Flug letztendlich verdienen möchte bzw. kann, sollten wir uns zunächst einmal noch den Flugablauf genauer anschauen. Das Trägerflugzeug White Knight 2 bringt das Raumschiff VSS Unity auf eine Höhe von ca. 15 km. Wo dann dieses ausgeklingt wird und anschließend alleine den Weg bis zur Kammernlinie vornimmt. Die Kammernlinie liegt in Höhe äh, von ca. 100 Kilometern und markiert grob gesagt die Grenze zwischen Orbit und Erde. Also man befindet sich dort im Suborbit, sodass ein Eintritt in die Erdatmosphäre nicht berücksichtigt werden muss. Da man diese nie überschreitet und stets ja, der Schwerkraft der Erde in einem Maße ausgesetzt ist, dass ein Flugkörper bei nicht vorhanden Sein ja, eines motorisierten Antriebs, sage ich mal, dass halt der Schwerkraft trotzt, dann würde der Flugkörper sonst wieder zur Erde zurückfliegen. Die gesamte Flugzeit beträgt 3,5 Stunden, wobei sich sechs Passagiere und zwei Piloten an sechs Minuten Schwerelosigkeit erfreuen dürfen. Und die VSS Unity kehrt nach den sechs Minuten Schwerelosigkeit dann selbstständig wieder zurück zur Erde und landet genauso wie damals das Space Shuttle wie ein Flugzeug. Und kommen wir jetzt zu der Frage, die entscheidend ist, wenn man investiert, wie viele Gewinn denn pro Flug erwirtschaftet werden kann. Und hier wird die Bewertung schwierig, ne? während man den Umsatz pro Flug relativ genau bemessen kann, denn bei Ticketpreisen von 200.000 US-Dollar und sechs Passagieren kommt man auf 1,2 Millionen US-Dollar pro Flug, ähm, davon muss man dann aber natürlich noch die Kosten für Wartung, Betankung und alle weiteren Personal- und Verwaltungskosten abziehen und schaut man in die Investor Relations rein, so werden dort leider keine Angaben zu der Marge pro Flug gemacht. Fakt ist, dass sich das Geschäftsmodell von Virgin Galactus nur bei einer sehr hohen Anzahl von Flügen rentiert. In einer Statistik aus dem Jahr 2019 werden die Anzahl der Passagiere von Virgin Galactus bis zum Jahr 2023... Äh, auf 270 geschätzt oder auf 270 dann ansteigen, laut der Schätzung, was dann einem Umsatz von 540 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Sollte es langfristig klappen, die Anzahl der Passagiere pro Jahr durch eine Ausweitung der Flotte im konstanten Maße zu erhöhen und die Kosten dieser Ausweitung relativ gesehen gering halten können, was durch die bereits abgeschlossene Entwicklung und ja, der vorhandenen Erfahrung im Bau und Test von den Raumschiffen und Trägerflugzeugen durchaus auch realistisch ist, dann könnte natürlich langfristig dort ein enormer Umsatz und auch deutlich steigende Margen zu erwarten sein. Die Nachfrage ist auf jeden Fall vorhanden für eine hohe Anzahl an Weltraumtouristen. Anfang 2020 betrug die Anzahl reservierter Flüge mehr als 7000. Und sollte Virgin Galactus es schaffen, innerhalb der nächsten 10 Jahre ihre Kapazitäten dann auch dementsprechend auszuweiten, dass diese Reservierungen alle bedient werden können, so würde sich ein Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar ergeben, was einem durchschnittlichen Umsatz von 140 Millionen US-Dollar pro Jahr entsprechen würde. Inwiefern diese Modellierung realistisch ist oder nicht, es bleibt jedem selbst überlassen. Fakt ist, dass man sich als Investor von Virgin Galactus auf jeden Fall einen langen Atem aufheben muss, bis die notwendigen Kapazitäten dann vorhanden sind, um die derzeitige Börsenbewertung von Virgin Galactus zu rechtfertigen. Ja, schauen wir mal auf die Fundamentaldaten von Virgin Galactus und insbesondere auf die Aktionärstruktur. Und den Insiderhand. Betrachtet man die Aktionärstruktur, so fällt unmittelbar auf, dass ein großer Teil der Aktien sich nicht im Streubesitz befindet, sondern von Großaktionären gehalten wird. Die 25 größten Aktionäre besitzen insgesamt mehr als die Hälfte der Aktien. Nur insgesamt 42,2% der Aktien befinden sich im Besitz von Privatanlegern und kleineren Anlegern. Und wie du in der Grafik entnehmen kannst, wurde die Anzahl der Aktien durch Kapitalerhöhung in der Vergangenheit trotzdem erst im Jahr 2017 erfolgten IPO um 14,4% vermehrt und somit verwässert. Eine Entwicklung, welche man immer berücksichtigen muss, insbesondere wenn man auf die Bilanz des Unternehmens schaut, was wir jetzt natürlich auch tun. Diese sieht nämlich soweit ganz gut aus. Die kurzfristigen Vermögenswerte übertreffen die kurzfristigen Schulden und auch... Die ja, langfristigen Schulden werden von den aktuellen Vermögenswerten mehr als gedeckt. Einen wichtigen Hinweis zum intrinsischen, fairen Wert bieten insbesondere ja, groß angelegte Insider-Trades. Und hier ist nicht zu übersehen, dass der Milliardär, Investor und Pokerspieler Chamath Palihapitiya <lacht> oder wie auch immer man den Namen ausspricht in den letzten neun Monaten ordentlich Aktien verkauft hat und somit den durch die starke Jahresperformance der Aktie entstandenen Kursgewinn realisieren konnte. Insgesamt verkaufte der Star-Investor 10 Millionen Aktien zu einem Gesamtwert von ca. 300 Millionen US-Dollar und der starke Verkauf könnte einen Hinweis darauf geben, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, andererseits weiß man natürlich nie genau, was die Gründe gewesen sind, äh, eventuell hat äh, Palihapitia auch woanders eine attraktive Investitionsmöglichkeit gesehen und brauchte dafür dann entsprechend Liquidität. Bei einer Marktkapitalisierung von ca. 13 Milliarden US-Dollar und 240 Millionen ausstehenden Aktien ist ein Verkauf von 10 Millionen Aktien im Wert von, 13 Milliarden, äh, <lacht> im Wert von 300 Mio äh, Millionen US-Dollar nicht unerheblich. Und ja, zu guter Letzt möchte ich noch auf die bisherigen Umsatz- und Gewinnentwicklungen sowie die Prognosen der Analysten und die Analystenbewertungen selbst eingehen und viel zu erzählen gibt es beim bisherigen Verlauf der Unternehmensergebnisse nicht das Unternehmen hat so gut wie keine Einnahmen woher auch und verbrennt natürlich fortwährend Geld und geht es nach den durchschnittlichen Analystenprognosen, so könnten sich bis zu dem Jahr 2014 dann doch ähm, ja, eine klare Veränderung vom derzeitigen Status Quo ergeben in dem Jahr 2024 werden ja prognostiziert, dass dort erstmals positive Ergebnisse eingefahren werden können und was dann für Kurssteigerungen möglich sind, das hat ja zum Beispiel Tesla ganz gut gezeigt. Nach der Genehmigung durch die US-Luftfahrtbehörde und bereits vorher ist der allgemeine Tenor bei den Analysten auch durchaus positiv. Dennoch im Verhältnis zum derzeitigen Kurswert tut sich dann doch eine deutliche Diskrepanz zwischen den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten und dem neuen Allzeithoch am Freitag auf. Nutzt man die durchschnittlichen Analystenprognosen und wendet das Two-Stage Free Cashflow-to-Equity-Modell an, so ist die Aktie derzeit kohärent mit dem ja, eben beschriebenen Diskrepanz ähm, zwischen Analystenerwartungen und dem derzeitigen Allzeithoch ca. 40 überbewertet und auch der Kursbuchwert, also das Kursbuchwertverhältnis mit 32 ist jetzt nicht wirklich günstig. Mein Fazit lautet daher: Die Aktie ist für mich beim derzeitigen Wert keine lohnenswerte Einstiegschance bei einem Kurswert von 40 Dollar. Will ich überlegen, ob ich eine kleine Position im Depot aufbaue. Bis da, äh, bis dahin, ja, bin ich noch nicht wirklich überzeugt, weil natürlich auch das Risiko beim Unternehmen im Sinne seines Geschäftsmodells, den erwähnten auch Unfällen, die es schon gab, sehr hoch ist und ich nicht wirklich weiß, ob ich bereit bin, ein derzeitiges Risiko einzugehen. Wer sich traut, das Risiko einzugehen, der darf allerdings auch hohe Renditen erwarten unter der Prämisse natürlich dass in Zukunft alles optimal läuft, ohne Unfälle und mit relativ schnellen Kapazitätserweiterungen, was die Flotte an Flugzeugen bzw. Trägerflugzeugen und Raumschiffen angeht. Was hältst du von der Aktie? Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreibt es in die Kommentare und falls du neu auf dem Kanal bist, lasst gerne ein Abo da, nachdem ich meine Klausur in Formale Grundlagen der Informatik in circa 10 Tagen hinter mir habe. Werde ich wieder häufiger Aktienanalysen machen und bis dahin wieder Content, wenn denn welcher kommt, sich auf die Themen der theoretischen Informatik beschränken. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.